Servus und hallo bei nord Anna der Dirk Show. Heute geht es um das Thema, wie ich das äh, geschafft habe, nach so viel äh, Versuchen, also ich habe bestimmt zwei Jahre am Stück versucht von äh, Heroin und Opiaten loszukommen. Ich habe es mit proteinsaft ähm, versucht und äh, kurzzeitig habe ich mit Methadon, aber Ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll. Also solche, solche Ersatzstoffe nehmen einen zwar im Zug, aber wie es halt diese Stock im Arschhaber unbedingt haben wollen, hat es keine andere Wirkung. Also es berauscht nicht kein bisschen neu. Es macht aber trotzdem die ganzen anderen negativen Nebenwirkungen. wie eine körperliche Abhängigkeit von dem Stoff, von der Substanz, eine Abhängigkeit von der Person mit dem meisten Kittel, eine Abhängigkeit von den Öffnungszeiten. Da gewöhnt man sich ganz schnell dran. Weil der körperliche Entzug ist einfach nur die Hölle vom Methadon. Ich habe es versucht, mich runterzudosieren. Und dann irgendwann einmal kommst du ja unweigerlich in die Phase, wo es unter eine bestimmte Grenze fällt, sodass dann leichte Schmerzen anfallen oder dass du halt schlecht drauf bist. Dass dann ein richtig scheiße und mies geht, halt als ein Zug halt eben. Ja. Nur ist das bei Methadon halt ähm, die Wochen. Oder monatelang. Also, wie kann das sein, dass ich, der in Bayern gelebt hat und echter harten Repressionen ausgesetzt war, auf Seiten der Polizei, auf der Justiz und äh, ja, Therapie machen und überhaupt, es ist sehr schwer. Dort halt musste sehr ja heimlich irgendwie heimlich halten, bis es halt nicht mehr anders geht und man sieht und man offensichtlich sieht, dass man anscheinend geht. Man macht man ganz schön viel durch. Und man denkt man sich, hey, wenn man in Berlin ist, da ist doch das alles viel anders da, oder? günstiger, besser, einfacher zu kriegen, Da täuscht er dich ja mal. Das ist ja härter, einfach nur härter. Die Leute hier sind sehr viel schneller, extrem viel abhängiger, die stürzen viel schneller ab und leben auch ganz schnell auf der Straße und äh, ja, obdachlos und da hauen sie halt trotzdem die Spritzen rein, die Sau. Man mag sich ja im Allgemeinen denken, wenn man in Bayern so lebt und aufwächst und süchtig wird, drogenabhängig wird und da der ganze Repressionsapparat und alles es nicht geschafft hat, einen davon loszubekommen. Ja, weil der Druck ist ja schon nicht klein. Also man kriegt da schon ganz schön mächtig Gegenwind von der Justiz. Und trotzdem ist das ähm, wie so eine Zange. Einerseits ist die Sucht, Abhängigkeit, Droge, andererseits die Justiz, das drückt dich in der Mitte so. Und irgendwann mal ist der Leidensdruck groß genug, denkt man sich in Bayern, dass man aufhören möchte. Ist ja auch so. Ne? Nur ist es dann mal so, dass genau dieses scheiße Handeln von Mitbürgern, die vielleicht dazu bringen, überhaupt Drogen zu nehmen. Ich habe mich damals entschieden, bei meiner letzten Therapie, oder kurz davor schon, bevor ich das überhaupt in die Wege geleitet habe, habe ich mich entschlossen, ich verlasse Bayern, ich habe keinen Bock mehr auf diese Holbirne. Hol die einerseits so also tun, als würden sie einem helfen wollen und die helfen, die Hand hinstrecken und andererseits dann aber auch alles Mögliche zwischen die Beine schmeißen, damit man dieses Ziel gar nicht richtig erreichen kann. Jedes Mal, wenn ich versucht habe aufzuhören, kam so ein Scheißhammer. Entweder kam Polizei mit da auszusuchen, daher äh, und findet ein bisschen eine Hasche macht einen diesem Drama, oder der Staatsanwalt ruft mich in der Therapie an und sagt, Alter du gehst erst mal in den Knast, hey, weißt, wie, geht's denn, wie gehen die mit den Leuten um, ja, dann bin ich weg von Bayern nach Berlin. Es ist so, dass ich natürlich die ganze Zeit, wo ich drauf war und in, in Frankfurt auch war und überall habe ich gehört, hey, oben im Norden und in Berlin, hey, das ist da ist viel cooler da ja, ist Zeug günstiger und es ist besser, reiner. Und dann hören die Leute, hey, ich möchte nach Berlin plötzlich, gell? Und jeder sagt sie, bist du nördisch? Was willst du in Berlin? Du, du, du, du kennst da gar keinen. Und genau das ist ein zweiter Knackpunkt gewesen, ich kannte niemanden außer meine Freunde, die ich kennengelernt habe, während ich im Haft war. Also die so Freundschaft hat sich da was entwickelt, Wir haben mich so nicht gekannt, wir haben uns aber verliebt dann über die Post und dann haben wir uns das erste Mal Fotos zu und hergeschickt geschickt. Bevor haben wir uns nicht gesehen gehabt, gar nichts. Gibt ja, den Wert Zeit. Halt. Und die Nachsorge hier in Berlin war jetzt halt auch nicht gerade so das äh, Schlechteste, sage ich jetzt mal. Wir haben es zweimal probiert, ohne Unterstützung, wenn man dann draußen ist wieder. Aber nicht geschafft. Ich habe mal gespannt beim dritten Mal gehe ich nicht wieder einfach so äh, raus und, und, und, und schaue, was macht denn das mit mir, wenn ich ein paar Junkies und einen treffe oder so, oder was passiert, wenn ich in den englischen Garten gehe, oder wenn ich mal wieder gegen die ganzen Bewehrungsauflagen da wieder äh, verstoße. Wie eben englischer Garten, äh, dürfte dürfte da nicht mehr hin und denke also das oida, du darfst mal mehr im Park, den einzig großen in der Unschwadung also das das dann jetzt hin, naja, okay, andere Geschichte, Aber dann war ich halt eben hier, in Berlin, fremde große Stadt, da war ich dann bei Notrax in der Frankfurt Berlin, dort äh, bin ich kurz vor Silvester 2000 angekommen und <lacht> das coole war das ist halt wie eine WG, du wohnst in einer WG, erst in einer eingangs -WG und dann äh, kommst du in eine Feste rein und bis du den Platz kriegst, bist du halt in dieser ja kriegst du, du hast gar nichts. Du kannst musst doch immer ein Matratze besorgen, das ist das Erste, was du brauchst, damit du überhaupt hinlegen kannst und schlafen. Das einzige, was du hast, ist das Geschirr in der Küche zu mitbenutzen oder mehr auch nicht. Deine Klamotten, die du mitbringst von der Therapie aus. So, also bin ich los, sozialer tralala, Anträge gestellt, Geld gekriegt, gleich zu diesen, äh, gibt es so von der von der BSR, von so Kaufhaus, wo Möbel drinstehen, von Wohnungsauflösungen und man Sachen günstiger gekriegt, hat man da ein paar Sachen gekauft, und äh, ja, dann kam der Freibrief, Silvester könnt ihr machen, was ihr wollt, wir fragen euch nicht danach, weil es ist ein einmaliges Silvester, des Jahrtausendwechsel, ja, wenn man, äh, nicht nur Jahrhundert, sondern auch Jahrtausend, das war halt dann schon Hardcore und ja, ich habe aber an dem Tag, an diesem Silvester, ich wollte klingen, ins neue Leben gehen und ich bin da auch geblieben, Ich habe mir doch Bier glaube ich habe ich getrunken oder zwei. Das war es aber auch schon. Damals habe ich Zigaretten geraucht, mal Igelidin als Tropfen oder schon als Tabletten. Zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, da habe ich bloß geraucht, Zigaretten und äh, Koffein, Kaffee. Aber es hat gejuckt wie Sau und ich habe ja auch nochmal einen Rückfall dann in Berlin gebaut, wo ich mit dem Hund Gas gegangen bin und da was das machen wir auch gleich ja, so Schuss vom Buck. Fakt ist auf jeden Fall, Berlin ist riesengroß und hier kannst du Leute kennenlernen, die halt nichts mit Drogen zu tun haben. Und so war es da halt dann auch. Ich war in der Gossikszene unterwegs, ich habe äh, ja, Leute kennengelernt, wo uns die Musik verbunden hat, aber von denen hat keiner gekifft. Bier trinken haben sie alle, <lacht> aber gekifft hat keiner. Und das äh, war für mich natürlich dann auch eine Hilfe. Und andere Drogen haben ja auch alle nicht genommen, keiner von denen. Und das war halt für mich dann die Hilfe. Ne? Und nach ein paar Jahren keine Drogen nehmen, interessiert das auch nicht mehr. Ne? Es ist nicht so, wie sie es einem beibringen auf Therapie, dass es dass für immer so, du darfst es nicht mehr anfassen, sonst bist du gleich da für immer anscheinend, jetzt jetzt stimmt nicht. Du musst genau wissen, Piate ist ein Tabu, das ist ganz klar. Ja, sobald du irgendwas mit Kodein nimmst, hast du einen weigerlichen Zug danach. Oder wenn du, äh, bei mir ist es zumindest so. Ich habe nach ein paar Jahren mit, äh, Schmerztabletten gekriegt für die Zähne. Für die Lose, da sind halt welche mit Kodein auch dabei, die Nachttabletten. Und ich habe davon nur eine genommen. Eine einzige. Ja. Von diesen Nachttabletten her. Und am nächsten Tag ging es mir so beschissen und Scheißerei da war alles gleich da. Da also ist ganz mal dran, also das Körperliche ist ratzfatz wieder da. Wenn du beim Anfang, immer mit Heroin so anfängt, was braucht man dann auch? Du mindestens drei Monate oder so durchgehenden Konsum, dass du dann auch wirklich spürst, dass du einen Zug hast. Aber, wenn du mal drauf warst, dann brauchst du nur einmal, dann hast du wieder einen Zug. Wenn du das weißt, dann kannst du selbstverständlich auch mit sowas umgehen wenn du stark genug bist oder wenigstens sind es die gier von uns ist so hardcore ja, das drogen funktionieren ja alle gleich es ja? gibt dir in deinem belohnungszentrum einen kleinen schub geht's es dir gut und das ist also das wohlgefühl Je nach droge musst du allerdings die substanz schlagartig erhöhen um denselben geilen effekt zu haben ja? und du guckst, bist du halt da so in einer Schleife drin, dass die Gier, Gier, Gier, Gier und zack ist ein halbes Jahr rum. Und wenn du das merkst, dass du ohne nicht mehr richtig gebacken kriegst, das ist ich spät. Dann wirkt es schon immer so, wie am Anfang, ganz anders, das macht ja nur noch äh, normal, egal was für Substanz das ist, habe ich so das Gefühl. Und wenn man dann weitermacht, dann kommen halt dann langsam auch diese schädlicheren Sachen davon zu Vorschein. Ne? Cannabiskonsumenten werden vergesslich. Crystal-Met-Leute, die können gar nicht mehr ohne, sind total fahrig und, und äh, denkt man nur an das eine. Und ohne diese Substanz geht es nicht noch. Und irgendwann frisst äh, es auch das hier langsamer auf. Also ist halt nicht so von der Hand zu weisen, wie diese Faces of Mess. Man sagt, das ist übertrieben, weil die halt nur die Spitzen vom Eisberg zeigt. Aber ich habe Leute schon in Berlin laufen sehen, die so ausschauen. Ja, die sie Löcher im Gesicht haben und total äh, dürr. erstmal voll und noch Gerippe Und dann auch noch so rumlaufen mit den schuss am Augen und, und nichts anderes haben. als bin nur noch schnell, schnell, schnell. Heute erst. Ich glaube im Arzt mir ein neues Rezept zu holen für Stilidi. Ich bin jetzt gerade in einer Schmerzpraxis und.. Und da drinnen sind auch äh, Psychologen und Psychiater wohl beschäftigt im Ärztehaus. Und ich bin in den Fahrstuhl eingestiegen und da war halt einer da drinnen und drückt wie ein Irrer auf das Schließenden. Er war nicht zu auf irgendwas. Ich habe ihn angeschaut, er hat ganz normal ausgeschaut. Aber er ist so immer so im Kreis und hat es halt schon, hat halt irgendwie nicht erwarten können, dass man endlich unten auf dem Erdgeschoss sind und rauskommt. Ich kenne das, das nicht erwarten können. Ich muss jetzt einen Hit haben beim Weißen. so hat er sich verhalten und dann hat er sich so weggedrückt und sich irgendwas in die Nase. Er hat mir trotzdem nicht ruhiger. Und dann noch hitziger und dann ganz so schnell zwischen die Leute so raus. Und ich schwöre dir, dass das ein Kandidat ist, der Christ. Der hat sich nicht mehr in den Griff. Das mag vielleicht die ersten zwei, drei Mal geil sein, aber dann ist das vorbei. Und ganz genauso ist es auch bei mir. Drin. Da ist es ein bisschen länger geil, wenn man nicht schon mal Überdosis vorher hat oder wenn es, nicht die, wenn es einem nicht ausgeht, dann ist das halt Zeit lang geil. Die Geilheit hört total schnell auf in dem Augenblick, wenn du merkst, dass das, was du da hast, keine Grippe ist, sondern ein Zug. Dass du auf dem Zug bist und keine Grippe hast. Ähm, ja. Das ist irgendwie das Einzige, wo ich, wo ich äh, mir denke, ich erstmal, ich muss ja damit leben, ne? das ist mein Medikament für mich, ich muss ja damit leben, aber andere Leute, die äh, wollen das auch wirklich aufhören davon. Manche, die gehen ja auch äh, tatsächlich zur Atomberatung. Aber ich glaube, dass der Großteil von denen, die dort auftauchen, von Richtern dorthin geschickt werden. Und zwar von Jugendrichtern. 20 Jahre hat es gedauert, nein, 16 16 Jahre hat es gedauert in Berlin, bis ich mich entschieden habe, wieder Cannabis als Medizin zu nehmen. Aber in der Zwischenzeit habe ich nur mein, meine Teletin gehabt. ist das? Es berauscht halt überhaupt gar nicht nur die ersten paar Mal. Aber da ist ja noch was anderes mit drin. Also noch Naloxon mit drin was ja die gegangene äh, Drogenbeauftragte nach über vier Jahren dahin ziehen, endlich einmal als Modellprojekt lächerlich in Bayern zugelassen hat. Das muss Deutschland mal zugelassen, wenn es kein Leben retten kann. Ich kann halt nicht nachvollziehen, dass man da so ein drum macht, um ein Mittel das rettet, es sei denn man möchte, dass noch ein paar Leute vorher krepieren. Oder sich irgendwelche ekelhaften Krankheiten einfangen, wo man wieder den Gesundheitsamt gerade auf den Lack zapfen kann. Peace out!